Du zuerst? So. Die Dame zuerst. Ähm, ja, ich heiße Hanna Fischer, ich äh, bin 31 Jahre alt, ich komme aus Serbien, ja. <lacht> und ich bin Igor Fischer und äh, ich komme ursprünglich aus Kroatien, äh, bin, äh, wie, wie alt bin ich jetzt? 44? Und äh, bin vom Beruf äh, Elektroingenieur. wenn <lacht> wir alles rausgenommen haben, dann kommen wir Anfangen zu wischen und zu so gucken, was wohin gehört. Wir haben alle Lebensmittel rausgenommen aus dem Schrank und jetzt wollen wir gucken, was über besser verwendet werden darf und was nicht. Und das, was äh, nicht verwendet wird, das tun wir einfach in die Kiste und bringen in den Keller und äh, das wartet bis besser dran ist. Äh, Aber das ist streng genommen auch nicht.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 sehen so aus. So aus. Koscher vor pass Das wäre dann für Besser in Ordnung. Die hier sind Chamez. Hier steht Chamez, also gesäuert. Nicht für Besser. Allerdings hat es in Köln keine anderen gegeben. Die habe ich jetzt gekauft und ähm, die für Pesach werden wir noch bestellen.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 Das geht auf die Geschichte vom Auszug aus, aus Ägypten zurück. Unsere Vorfahren hatten damals keine Zeit, auf die Schnelle das Brot zu backen zum Auszug, sondern mussten ganz schnell backen und das Brot noch so halb gebacken äh, mitnehmen. Und deshalb war es äh, noch, äh, noch nicht aufgegangen. Und ja, zur Erinnerung an diese Zeiten und an diesen Auszug essen wir ungesäuertes Brot. Das ist sah. Paniermehl und das gleiche auch nochmal. Sollen wir noch eine Kiste holen? Ja, können wir können die von der Flasche holen. Oder der Klappnuss. Also im Prinzip, die verschiedenen solchen fertigen Sachen, da ist, das ist zur Not als Panetz.